Der Podium auf drei, er ist ja Und auf eins Petra Zeller. Stärkung vor dem EMTV-Rennen. Das habe ich mir die Story falsch gemacht. Also wir fahren E-Bike, ihr wisst ja Ach, eh. Mh. Aber das ist auch schwierig. Deswegen haben wir extra viel. Erster Gang, da folgen noch welche. Echt? Oh Gott. Petra Massacar. Croissant Petra. Wer gewinnt? Ja, ich. Das Gewusel hier ist schon riesig. Gefühlt kennt sich aber keiner so richtig aus, was jetzt dann gleich passieren wird. Und wir warten noch auf das Briefing. Das sollte jetzt jeden Moment stattfinden. Das Enduro, Orientierungsfahrt und einen kleinen Anteil 3 hat es auch mit drin. In welche Richtung? Da lang, da lang oder da lang? So, jetzt wird es gleich ja, ernst hier mit der Transponder aufgeladen. Den kriegen wir jetzt dran. Und ähm, dann geht's auch gleich los. Vielen Dank. Nico stehen vorne bereit. Die gehen hier jetzt gleich auch auf die Strecke, kriegen ihre Karte nochmal überreicht. Erst jetzt wissen sie im Prinzip, wo es dann wirklich hingeht. Am Festivalgelände vorbei geht es jetzt für uns. Und vorne muss es irgendwo nochmal Richtung Arco rübergehen. gehen. Wir sind schon auf eine Gruppe anderer Teilnehmer aufgefahren. Aber das muss ja nicht heißen, dass es deswegen richtig ist. So, Orientierungspunkt 1 gefunden. Orientierungspunkt 1 haben wir absolviert. Jetzt geht es weiter in Richtung Bergdörfchen Padaro. Und hier geht es mega schön rauf. Nico hat voll den Überblick. Hinter ihm die Burg von Arco übrigens. Und Oliven. Und Olivenbäume. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin jetzt dann schon gespannt auf die echten Stages weil da oben wird es dann langsam losgehen. Schaut mal. Mega Aussicht. Padaro ist schon mal erreicht. So, so. checkpoint. Zwei. Yeah. Tschüss. Hier ist jetzt die Abzweigung. Jetzt geht's zum ersten richtigen Trail. Ganz genau. Los geht's. That's my girlfriend, we can start it. I yeah. Okay. Thanks. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Petra einholen. Hui. So, Vorsicht! Voltor! Hast du schon eins? Schwer! Die U brennt! Oh Gott! Alter, schwer. Gut. Ja, die war cool. Ja, ja. Jetzt geht es weiter. Stage 2, ja, das, das kam jetzt schneller als erwartet. Wenn man sich Stau wünscht, ist keiner. Aber gut, nutzen wir unsere freie Fahrt, oder? Genau, machen wir. Oh, Perfekt. Gott. Los geht's, anscheinend geht's jetzt runter. Uh. Du, du, du, du, du, du, du. Uh. Oh, das Und hier geht es jetzt mit bester Aussicht weiter. Mega, mega schön. Einfach nur Wahnsinnspanorama. panorama Leider geil. Bisher sehr schön ausgesuchte Streckenwahl. Wir hatten ja das Glück, recht weit vorne zu starten. Bei uns ist Null Stau und dementsprechend Stage 3 könnte schon wieder weitergehen. Wir sind noch ganz schön am Schnaufen. Es rockt echt ordentlich. Ja. Are ready? Ja. Go. Und weiter geht's! Uh. Oh yeah! So, jetzt mal schauen, ob ich die Petra einholen Aber ich glaube nicht. Uh. Nico daher fliegt. Weiter ging es dann mit der Transferstrecke, aber die waren zum Teil auf Trail und Teil auch richtig schöne. Mega geil einfach, weil es so eine Zaune ist und man konnte es richtig laufen. Wäre da nicht die Petra im Weg gewesen. <lacht> Jetzt sind wir gerade auf der Transferstrecke zu Stage 4. Und die ist auch schon richtig schön wieder. Und Nico hat ein gutes Auge, was diese Bändchen angeht. Das ja. ja, genial mit der Burg. Recht genial. Schön warm, ja der das stimmt. Stage 4, uphill. B, no-feed-zone. Oh Gott. Das sieht lang aus. Das ist auch schon Long AP. So, das ist doch echt schwer. Schauen wir mal, wann der Nico daherkommt. Ja, ich sehe ihn schon. Hop, hop, hop. Gib Gas, gleich geschafft. Hop, hop, es gibt noch mal Gas. Los. Los, los, los, los, los. Uhu. orientierungspunkt 4 wenn man einen vergisst, dann gibt es leider Strafsekunden und ich glaube, wir haben den 3er ausgelassen ich. stage 5 naht das ist jetzt wieder eine Downhill-Stage und los geht's stage 5 und schon fast dran vorbeigeschossen what was this Uhu. also Downhill sieht für mich Anders aus. Hui. Wieder rum, das war es von den Stages. Das ging zu schnell vorbei, hat mega Spaß gemacht. Aber jetzt müssen wir noch eine, einige Orientierungspunkte finden und lass uns den Dreier vielleicht nachholen. Ja, das ist für die Profi-Teilnehmer, Profi, also halt da konnte man sich entscheiden. Wir haben Amateur gewählt und das hier ist auf jeden Fall die Strecke dafür. So, wir haben gerade nachgefragt, wir dürfen es trotzdem ausprobieren und Nico ist schon voll dabei. Ich konnte die liebe Petra nicht filmen, weil die Kamera ausgefallen ist. Wir machen gerade Fleißaufgaben, weil wir den Dreier-Checkpoint verpasst haben. Und ist trotzdem sehr schön. So, den haben wir uns jetzt hart, hart, hart verdient. Wobei wir haben coole Trails gefunden. Ja. Das ist okay, oder? Perfekt, ihr könnt es ja alles mal nachfahren. <lacht> Track ist dann unter dem Video, aber wir haben eben ein bisschen konfus, um den Checkpoint dann noch mitzunehmen. Schön! Wir yep. haben ihn gefunden. Back on track. Checkpoint 5. Wir sind jetzt wieder voll auf der Enduro-Strecke. Also auf der EMTW-Challenge-Strecke. Und ja, macht Spaß. Kann man echt nichts sagen. Schön, geradewegs auf, Checkpoint 6 zugesteuert. Ui, ich hätte ihn fast schon wieder übersehen. Jetzt haben wir die Burg von der anderen Seite. Hallo. Nico hat Orientierungsprobleme. Oh. Gut, dass er mich dabei hat. <lacht> Hi, jetzt jetzt, jetzt okay. geht's. Wir müssen wir langfahren? Ja, kurz vor stand kommt jetzt unser siebter Checkpoint und dann gibt's ham ham ham. Nüdelchen habe ich gehört und dann haben wir noch Hunger. Drei weitere Checkpoints, bis wir zurück ins Ziel können. Ja, jetzt wird die Foodstation angeschrieben. Hunger habe ich schon. Aber der siebte Checkpoint ist noch so ein bisschen. Hm, mal schauen. Jetzt gibt's den Checkpoint doch noch vor dem Essen. Check mal ein. Und hier haben wir vorher noch ein Hallo, Hallo, <lacht> Foto gemacht. Wer bist du denn? Der Ralf aus Bamberg. Super, das Essen ruft. Da wird gerade fleißig Pause gemacht. Und schmeckt. Hallo. Hallo. <lacht> gut schmeckt. Also, das Essen schmecken tut mega. Und wieder ein Checkpoint läuft. Wir lassen Akku hinter uns. Nico schaut noch mal nach. Irgendwo muss es jetzt dann rechts rüber gehen Richtung Riva. Also ich habe alles im Griff. Wir kommen ans Spiel, glaube ich. Das müsste alles passen irgendwie. Jawohl, ja. aber noch zwei Checkpoints. Ja, hier. Checkpoint Nummer 9. Der letzte Checkpoint. Wow. Gehen ein. Ich habe keine Ahnung, wo der Nico gerade umgeht. Ah ja, der kürzt ab. Jetzt so rum. Du, du, du. Und Wir sind wieder hier am Eventgelände. Wohin möchtest du? Zum Bierstand. Zum Bierstand, ich weiß, wo der ist. Komm mit. Fast wie bei der Transalp. Bitburger. E-Mountainbike Challenge. Ah, der Sebastian Gretzky. So, Sebastian, come on, Step. Aventura con la Camera, GoPro. Das hilft nichts. <lacht> die muss natürlich hier die Pink Lady oh. auf dem äh, Podium dabei sein. Dransan fährt sie ansonsten immer gerne im Dirndl. Und, <lacht> <lacht> und hier heute steht sie ganz oben. Genau auf das äh, Podium. Oh. <lacht> Ciao. Danke, vielen Dank. Und dann nochmal Applaus für unser Podium, auf drei, er ja Spaziani und auf eins Petra Zeller. Ich sage wir rollen gerade wieder zurück Richtung Torbule und EMTB Amateurklasse gewonnen. <lacht> <lacht> Leider geil. Leider geil ja.